Und das ist deswegen ein Übergangskapitel, weil wir anders als in der Elektrostatik schon Ströme betrachten werden, aber anders als in der Magnetostatik, die mit den Strömen zusammenhängenden Magnetfelder noch außer Acht lassen. Gut, das heißt, der Ausgangspunkt ist hier tatsächlich die ähm, Elektrostatik und äh, ich habe einfach nochmal hingeschrieben, ähm, die Maxwell-Gleichung, damit macht man ja nie was falsch. Ähm, also Induktionsgesetz wäre ja äh, allgemein Rotation E gleich minus dB nach dt. Jetzt ist aber in der Elektrostatik und auch in dem, was wir hier betrachten wollen, äh, das B-Feld sowieso, 0 äh, oder wir vernachlässigen es und außerdem haben wir einen statischen, äh, eine statische Situation, das heißt die Zeitableitung wäre dann äh, in jedem Fall 0, das heißt wir haben hier die einfache Beziehung Rotation E gleich 0 und äh, des Weiteren haben wir die Beziehung Divergenz D gleich V, das ist der Ausgangspunkt in der ähm, Elektrostatik. Das heißt wir gehen in der Elektrostatik das haben wir auch ausführlich gesehen von ruhenden Ladungen aus und die erzeugen dann ein elektrostatisches Feld. Jetzt wollen wir aber auch Bewegung von Ladung zulassen. Und bewegte Ladung, naja, das ist dann letztendlich natürlich ein Strom oder eine Stromdichte. Wir wollen uns aber beschränken auf stationäre Bewegungen. Das heißt, die Ladungsverteilung insgesamt, die soll sich zeitlich gesehen nicht ändern. Ja, und was ist das für, ein, für, für, für eine Situation, die dahinter steht? Warum macht man das? Sie können natürlich sofort denken an Ströme oder Stromdichten, die in Leitern sich bewegen. Und solange diese Leiter sich nicht bewegen und solange das ein Gleichstrom ist, dann haben wir genau diese Situation dass wir eben eine stationäre Bewegung haben, bei der sich die Ladungsdichteverteilung insgesamt nicht ändert. Und naja, Leiter, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Spezialfall in der Elektrotechnik und deshalb lohnt es sich, dass wir äh, die entsprechenden modellhaften Zusammenhänge hier betrachten. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine Stromdichte J ungleich 0 haben. Grundsätzlich... Ähm, müssen wir hier zwei Arten äh, der Bewegung von Ladungsträgern äh, betrachten. Wenn Sie sich also jetzt sich vorstellen, Sie haben einen Draht und in, diesem, in dieser Leitung äh, haben Sie äh, ein freies Elektronengas, also Ladungsträger, die sich äh, frei bewegen können, dann können die sich eben tatsächlich zunächst mal oder dann werden die sich äh, tatsächlich zunächst mal rein thermisch bewegen. Äh, wir sind ja nicht bei am absoluten Nullpunkt der Temperaturskala, sondern wir haben eine ähnliche Temperatur und dann werden Sie auch eine Bewegung äh, der Ladungsträger äh, haben. Diese Bewegung, äh, die wird aber zunächst mal nicht zur Stromdichte beitragen, weil im Mittel dadurch keine Gesamtbewegung äh, zustande kommt. Der Mittelwert ist einfach null. Ähm Entscheidend für die Stromdichte äh, ist dann also die sogenannte Driftbewegung. Wenn also sich im Mittel eine Gesamtbewegung dieser Elektronen, dieser Ladungsträger einstellt, dann sprechen wir von einer Driftbewegung und bei der ist der Mittelwert eben nicht null. Das heißt, diese Driftbewegung die ähm, äh, trägt dann eben zur Stromdichte bei. Und wenn ich eine solche Driftbewegung habe, dann muss es letztendlich natürlich auch eine Kraft geben, die das Ganze vorantreibt. Und ähm, diese Kraft, ähm, ähm, die, so können wir uns das vorstellen, kommt aus dem elektrischen Feld. Wir werden das später noch ein bisschen differenzieren, wenn wir auf die elektromotorische Kraft kommen. Aber zunächst mal ist das ja naheliegend zu sagen, wir haben das elektrische Feld. Und das sorgt hier für unsere Driftbewegung. Ähm, streng genommen könnte es auch aus einem magnetischen Feld ähm, herrühren. In Leitern ist der Teil aber äh, in der Regel klein. In Plasmen sieht das ein bisschen anders aus. Und darüber hinaus ähm, ist es so, dass wir ja äh, die magnetischen Effekte hier sowieso nicht ähm, behandeln ähm, wollen. Gut, also schauen wir uns das an. Ähm, das kennen Sie im Wesentlichen auch schon aus den Grundlagen oder sogar aus der Schule. Aber wir machen es ja trotzdem noch mal, wenn Sie also so ein Leiterstückchen haben, dann wäre eben die Stromdichte natürlich gleich Ladungsverteilung mal Geschwindigkeit, mit der sich diese Ladungsverteilung dann eben vorwärts bewegt. Einheiten hier nochmal hingeschrieben, kennen sie aber und wir müssen uns nochmal klar machen, dass die Stromdichte auch so einen vektoriellen Charakter hat. Das heißt, wenn wir von einem Gesamtstrom sprechen, der durch eine bestimmte Fläche hindurchtritt, tritt, dann müssen wir auch immer tatsächlich berücksichtigen, wie ist die Winkelbeziehung zwischen dem Strom und dem normalen Vektor der Fläche. Und der Gesamtstrom, der dann durch diese Fläche durchtritt, ist das Integral J df, also J mal normalen Vektor df. Und die Normalkomponente, die hier hingeschrieben ist, das ist eben natürlich gerade J mal n. Im Extremfall also, wenn Sie sich vorstellen, Sie kippen die Fläche jetzt so, dass der normalen Vektor senkrecht auf der Strom auf der, ähm, auf der Richtung der Stromdichte stünden, dann geht natürlich gar kein Strom durch die Fläche durch und der maximale Strom geht durch die Fläche, wenn der normalen Vektor und J parallel zueinander sind, sprich die Fläche senkrecht auf J steht. Ein alter Bekannter kommt auch wieder ins Spiel, nämlich die Kontinuitätsgleichung. Die, das wissen wir aus, der axiomatischen, aus den axiomatischen Grundlagen ja sofort aus der Ladungserhaltung äh, kommt. Wir machen uns aber hier äh, uns das Ganze tatsächlich auch noch mal ein bisschen phänomenologisch klar. Äh, sprich, wenn wir einen Nettostrom durch eine Oberfläche eines Volumens äh, anschauen und dieser Nettostrom ist null, das heißt, es geht zum Beispiel mehr rein als rausgeht oder mehr raus als reingeht dann heißt das natürlich, dass sich die Ladungsdichte, die wir im Inneren des Volumens haben, äh, ändern wird. Ähm, und äh, man macht sich leicht klar, wegen der Ladungserhaltung, dass wenn ich äh, jetzt zum Beispiel eben insgesamt einen ein positives Integral J dF hätte, das dann die Ladung im Volumen abnehmen muss. Überlegen Sie sich, wie das Vorzeichen der Flächenvektors gerichtet ist. Das ist ja immer nach außen gerichtet. So wird das relativ schnell klar. Und aus diesem Oberflächenintegral kann ich natürlich mit dem Satz von Gauss problemlos auch ein Volumenintegral über die Divergenz von j machen. Und dann habe ich hier zwei Volumenintegrale, die gleich sein müssen und das geht im allgemeinen Fall eben nur, wenn die Integranten gleich sind und schon habe ich die Kontinuitätsgleichung da stehen, Divergenz j gleich minus d Rho v nach dt. Ähm, wir können sie auch anders herleiten, wir können auch über die Maxwell-Gleichungen gehen. Machen wir das ruhig mal. Auch das haben wir letztendlich in axiomatischen Grundlagen schon gesehen. Wenn wir uns das ähm, erweiterte amperische Gesetz anschauen, Rotation h gleich J plus DD nach DT und dann ausnutzen, dass Divergenz von Rotation immer gleich 0 ist. Das haben wir auch im Kapitel Vorwissen uns schon ähm, überlegt dann ähm, können wir ja auf diese Gleichung einfach die Divergenz anwenden auf beiden Seiten. Auf der einen Seite steht dann Divergenz-Rotation H, das ist aber gleich 0. Und auf der anderen Seite steht Divergenz J plus Divergenz DD nach DT. Und wenn wir jetzt hier die zeitliche und die räumliche Ableitung ähm, vertauschen, dann ähm, sehen Sie auch ähm, sofort, dass wir... Quatsch, nicht die zeitliche und räumliche Ableitung vertauschen, sondern wenn sie ausnutzen, Entschuldigung, ähm, äh, das äh, nochmal Quatsch, ja, sie, sie vertauschen die zeitliche und räumliche ähm, Ableitung und nutzen dann aber aus, dass Divergenz d gleich Rho v ist, dann bekommen sie problemlos ähm, die ähm, Kontinuitätsgleichung auch aus den Maxwell-Gleichungen heraus. Jetzt haben wir ja vorausgesetzt, dass wir ein stationäres Strömungsfeld haben. Das heißt, wir wollten, dass oder wir haben vorausgesetzt, dass d ro v nach dt gleich 0 ist. Und das liefert uns dann äh, die Kontinuitätsgleichung in einer sehr speziellen Form, die äh, tatsächlich auch in dieser Form extrem wichtig ist, weil das ein Fall ist, der sehr häufig vorkommt. Divergenz j gleich 0. Und das entspricht letztendlich auch dem Kirchhoffschen Knotensatz, den Sie aus den Grundlagen kennen und den Sie da aber mit Hilfe von Strömen hinschreiben. Aber letztendlich, wenn Sie sich einen Knoten vorstellen, bilden eine Oberfläche über den Knoten und haben dann diese integrale Formulierung Integral JDF gleich null, dann ist das gerade der Kirchhoffsche Knotensatz. Kommen wir zum obischen Gesetz. Auch das kennen Sie natürlich und äh, wir müssen so ein paar alte Bekannte hier eben jetzt mal ähm, herleiten, damit wir nicht vollkommen aus der Systematik ausbrechen. Ähm, wir fangen an mit der Lorenzkraft. Ganz allgemein äh, hat die ja die Form F gleich Q mal E plus Q mal V kreuz H ähm, und äh, äh, dieser Term hier hinten, der wird aber äh, weg fallen, weil wir keine magnetischen Effekte betrachten und dann können wir hier letztendlich mit der Coulomb-Kraft, die wir dann haben, eine Bewegungsgleichung aufstellen. Das heißt, wir können sagen, okay, Masse mal Beschleunigung, also Masse mal Ableitung der Geschwindigkeit, das ist gleich die Kraft, in dem Fall also Q mal E und das führt uns auf die Gleichung für die Geschwindigkeit V ist dann also gleich V0 plus Q durch M mal E mal T. Und für E gleich konstant folgt dann offensichtlich, dass die Geschwindigkeit auch proportional zur Zeit ist. Damit ist dann auch J proportional zur Zeit was ein kleines Problem ist, weil das würde ja bedeuten, dass die Geschwindigkeit immer größer wird, dass der Strom immer größer wird. Das ist aber nicht der experimentelle Befund. Experimentell haben wir sowas wie das Ohmsche Gesetz, j gleich r mal i. Und äh, U äh, entspricht ja über Integral EDS letztendlich dem E-Feld äh, und äh, I entspricht über Integral über die Fläche j JDF äh, äh, letztendlich dem Strom, äh, sodass wir das hier auch schreiben könnten in der Form J gleich Kappa mal E. Das ist sozusagen die lokale Form des experimentellen Befundes, des ohmschen Gesetzes. Äh, und Kappa ist hier die sogenannte Leitfähigkeit, und die Einheit ist dann eben Siemens Meter pro Quadratmeter. Könnten Sie auch kürzen, macht man auch häufig, dann ist es Siemens pro Meter. Aber eigentlich steckt ja tatsächlich, wie wir auch gleich noch sehen werden, die Längenabhängigkeit drin. Und die Querschnittsabhängigkeit, und um das zu kürzen, äh, ist eigentlich nicht richtig, weil diese Länge, die Länge des Leiterstückes, wie wir nachher auch sehen werden, ähm, hat ja streng genommen nichts mit den äh, Ausdehnungen des Querschnitts zu tun. Deshalb ist es vollkommen legitim, vielleicht sogar ein bisschen korrekter, es in dieser Form stehen zu lassen. Ja, ähm, und äh, an der Stelle müssen wir mal ein paar Fragen nachholen, die wir eigentlich auch von vornherein hätten fragen können. Aber jetzt können wir das tatsächlich auch ganz gut beantworten. Und jetzt passen Sie auch in den äh, Fluss äh, der äh, Darstellung der Sachverhalte rein. Die erste Frage ist, äh, warum gehen wir überhaupt davon aus, dass wir jetzt im Leiter äh, ein elektrisches Feld haben? Wir haben doch immer gesagt, im Leiter ist das elektrische Feld null. Also wieso nehmen wir jetzt hier plötzlich ein elektrisches Feld an? Ähm, tatsächlich ist es so... Ähm, ähm, wenn wir stationäre Ladungen haben, also j gleich 0 ist, dann gilt tatsächlich auch e gleich 0, wie wir das bisher hatten. Ähm, das kann man ja hier able ähm, ablesen. Ähm, wenn Sie einen perfekten Leiter haben, wenn also das Kappa-Gegen unendlich strebt, dann kann j auch ungleich 0 sein für e gleich 0. Ähm, da funktioniert das auch, da ist das auch kein Problem. Ähm, es ist ein Problem, wenn Kappa eben äh, kleiner als unendlich ist, weil dann würde E gleich 0 hier tatsächlich zu Problemen führen. Ähm, und tatsächlich brauchen wir dann auch ein kleines elektrisches Feld, um J gleich konstant aufrecht zu erhalten. Das kann man sich leicht überlegen, wenn Sie einen Ladungsbereich haben, ein Stückchen haben, und Sie würden mal annehmen, dass der Strom, der reinfließt, nicht der gleiche ist, der rausfließt, dann würde das ja bedeuten über die Kontinuitätsgleichung, dass Sie eine Ladungsanhäufung in der Mitte irgendwo haben. Dadurch erzeugen Sie aber ein elektrisches Feld und dieses wirkt gerade der Ursache entgegen, sorgt also dafür, dass J konstant bleibt. Das ist die Überlegung, die dahinter besteckt. Äh, äh, und dafür brauchen wir tatsächlich auch dieses elektrische Feld. Das heißt, dieses elektrische Feld dient letztendlich wirklich nur dazu, J gleich konstant zu halten. Ähm, und äh, die zweite Frage ist aber dann die, Naja, warum ist denn überhaupt E gleich konstant? Ähm, äh, warum ist bei E gleich konstant auch J gleich konstant und V dann ja auch konstant, wo wir doch eben an der Bewegungsgleichung gesehen haben, dass die Geschwindigkeit eigentlich im Laufe der Zeit bei E gleich konstant immer größer werden müsste. Da ist ein Widerspruch, den wir noch nicht aufgelöst haben. Ähm, und das, die Auflösung ist natürlich die, dass die Bewegungsgleichung, die wir aufgestellt haben, so nicht stimmt, sondern es muss eigentlich auch eine Hemmung geben. Es muss sowas wie eine einen Reibungsterm geben, einen bremsenden Term geben. Und tatsächlich sind das hier im Festkörper inelastische Stöße mit Atomrümpfen. Inelastischer Stoß heißt, in dem Moment, wo ein Leitungselektron jetzt einen solchen Stoß vollzieht, vergisst es alles. Es geht auf Geschwindigkeit 0, es vergisst die Richtung, die es vorher hatte. Es fängt sozusagen wirklich vollkommen neu an, sodass wir uns die Bewegung ähm, in einem solchen ähm, Festkörper so vorstellen können. Irgendwann zum Zeitpunkt T gleich 0 startet das Elektron, wird dann in dem konstanten E-Feld eben auch mit der konstanten Kraft beschleunigt. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt linear zu und nach einer Zeit Tau, das ist die Stoßzeit oder die mittlere Stoßzeit, die natürlich mit der Gitterkonstante dann zusammenhängt. Gitterkonstante wäre sowas wie typischerweise ein Nanometer. Dann ist die Stoßzeit eben diese freie Weglänge dividiert durch die mittlere Geschwindigkeit. Also nach dieser Zeit Tau stößt es, verliert seine Geschwindigkeit, verliert seine komplette Erinnerung, fällt also auf den Anfangszustand zurück, wird dann wieder beschleunigt, nach zwei Tau passiert dasselbe und so weiter und so fort. Und in einer solchen Situation wird die Geschwindigkeit natürlich nicht beliebig weiter wachsen, sondern die mittlere Geschwindigkeit, die sich dann einstellt, das ist nichts anderes als die Hälfte dieses Maximalwerts. Und den Maximalwert können wir aus der Bewegungsgleichung leicht ausrechnen, das ist q durch m mal e mal Tau und die mittlere, der mittlere Wert ist dann eben ein halb mal q durch m mal e mal Tau. In dem Tau steckt die Geschwindigkeit selber aber auch nochmal drin, das heißt, wenn wir das jetzt einsetzen und dann auflösen nach v, haben wir eine Beziehung, die mittlere Geschwindigkeit ist gleich Wurzel aus ein halb q durch m mal e durch ähm, mal LF, also Wurzel aus ähm, diesem ähm, Wert hier. Schön ist, das ist jetzt limitiert, ähm, ähm, aber was nicht schön ist, ist es ist nicht proportional zu E. Wir hatten ja gesagt, äh, experimenteller Befund ist es proportional zu e, j ist proportional zu e. Dann müsste auch das mittlere V proportional zu e, ist, e sein. Das heißt, hier stimmt was nicht. Das ist ein Widerspruch ähm, zu der Annahme oder zu dem experimentellen Befund des Ohmschen Gesetzes. Und das hat Drude um 1900 tatsächlich zu dem ersten wirklichen Modell der Leitfähigkeit geführt, das sogenannte Drude-Modell, das wir uns jetzt ganz kurz anschauen. Und das deswegen auch ganz schön ist, weil es uns wieder eine Verknüpfung zur atomaren Welt liefert, also wieder eine Verknüpfung von makroskopischer und mikroskopischer Betrachtung. Tatsächlich ist es so, nicht die frei, dass, die freie äh, dass die freie Weglänge äh, äh, nicht, nicht maßgeblich äh, durch die Driftgeschwindigkeit festgelegt ist, sondern durch die thermische Bewegung. Das liegt einfach daran, äh, dass die thermische Geschwindigkeit wesentlich größer ist als die Driftgeschwindigkeit. Und damit ist dann eben die Stoßzeit, die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen, freie Weglänge durch diese thermische äh, Geschwindigkeit. Und äh, äh, wenn das so ist, äh, äh, dann können wir nach wie vor eben hinschreiben, was ist denn dann diese mittlere Stoßzeit? Das ist der Ausdruck für eben, nur jetzt eben mit der thermischen Geschwindigkeit äh, angesetzt. Und äh, ja, äh, wenn wir das dann tatsächlich eben in J einsetzen und dabei noch die Anzahldichte der Ladungen berücksichtigen, dann ist J ja nichts anderes als Rho V mal dieser Driftgeschwindigkeit und das Rho V ist eben N also Anzahldichte mal die Ladung selber, sodass das N mal Q mal Vd ist und wenn ich jetzt eben Vd einsetze bekomme ich diesen Ausdruck hier, wo jetzt tatsächlich ähm, J proportional zu E ist. Und diese Proportionalitätskonstante, die nennen wir Kappa. Die ist hier vorne nochmal hingeschrieben. Ähm, und dieses Kappa ist die elektrische Leitfähigkeit. Ähm, die auf die, wenn wir jetzt wirklich einen Ausdruck haben wollen für die thermische Geschwindigkeit, dann müssen wir uns anschauen, wie ist denn die kinetische Energie und wie hängt die mit der thermischen Energie zusammen. Sie wissen, dass äh, äh, auf jeden Freiheitsgrad äh, im Dreidimensionalen sind das also drei Stück, gerade äh, ein halb mal Boltzmann mal absolute Temperatur T äh, führt. Das heißt, äh, die Energie im Dreidimensionalen für ein solches Elektronen, das ihm zur Verfügung steht bei der thermischen Bewegung, wäre 3 halbe T. Und das identifizieren wir mit der kinetischen Energie 1,5 m V thermisch zum Quadrat. Und bei Raumtemperatur liefert das dann tatsächlich für Elektronen einen Wert von 1 10,5 10 hoch 5 Meter pro Sekunde oder eben etwa 100 Kilometer. Pro Sekunde, was nochmal rechtfertigt, dass wir hier äh, äh, angenommen haben, äh, dass thermisch wesentlich größer ist als die Driftgeschwindigkeit, weil, wie man experimentell auch überprüfen kann, die Driftgeschwindigkeit äh, in Leitern, die liegt im Bereich von Zentimeter pro Sekunde und nicht in der Größenordnung 10,5 Meter pro Sekunde. Ähm, und ähm, wenn wir ähm, die Gitterkonstante von einem Nanometer nochmal mal zur Hilfe nehmen, kommen wir darüber auch zu einer Stoßzeit, zu einer Abschätzung für die Stoßzeit. Die liegt tatsächlich so in der Größenordnung 10 hoch minus 14 Sekunden. Das heißt, das geht alles tatsächlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr instantan. Das hilft uns dabei, diesen stationären Fall tatsächlich als stationären Fall modellhaft betrachten zu können. Ähm, Widerstand und Leistung möchten wir gerne ähm, an der Stelle einführen. Natürlich auch Begriffe, die Sie schon kennen aus den Grundlagen. Aber wie gesagt, wir brauchen es hier, damit wir es in der Systematik drin haben. Annahme, ähm, Stromdichte soll jetzt mal konstant sein über den Leiterquerschnitt. Das ist für dünne Leiter eigentlich immer der Fall. Ähm, und äh, wir nehmen mal an, dass wir eine Leiterquerschnittsfläche F haben und eine Leiterlänge L dann wäre, wie wir vorher schon hier gesagt haben, I gleich J mal F. Und J ist aber Kappa mal E, sodass wir I gleich Kappa mal E mal F haben. Und wir können jetzt hier nahhaft erweitern, indem wir die Länge ins Spiel bringen. Das heißt, wir erweitern mit L. Und das machen wir deswegen, weil wir dann hier hinten E mal L haben und das ist ja letztendlich sowas wie Integral E ds und das ist unsere Spannung U, sodass wir hier haben Kappa mal F durch L mal U und somit hätten wir eine Proportionalität zwischen I und U, naja. Das ist wiederum das Ohmsche Gesetz, jetzt aber einfach mal äh, nach I aufgelöst ähm, und die Proportionalitätskonstante ist dann ganz offensichtlich der Ohmsche äh, Widerstand, der jetzt äh, äh, äh, gerade wäre 1 durch Kappa mal L durch F. Ähm, bei der Leistung, um uns der Leistung zu nähern, äh, schauen wir uns einfach einen kleinen Quader an und nehmen an, der hat eine Ladung Delta Q, äh, eine Querschnittsfläche Delta F und eine Länge Delta S, also ein Volumen Delta F mal Delta S äh, und wir versetzen den um eine Länge. Und schauen uns an, wie viel Arbeit müssen wir dafür eigentlich einsetzen und dementsprechend welche Leistung entspricht dem. Leistung wäre dann eben die Arbeit durch die Zeit. Und die Arbeit ist ja Kraft mal Weg. Ähm, Kraft ist hier wieder die Coulombkraft, also die Ladung, die wir haben, mal die elektrische Feldstärke. Der Weg ist das Delta S. Das Ganze durch Delta T dividiert. Und ja, jetzt schauen wir uns, was wir hier haben, ähm, ähm, Delta Q, also die Ladung, die wir hier jetzt gerade bewegen, das ist ja nichts anderes als Ladungsdichte mal Volumen, also Rho V mal Delta F mal Delta S ähm, und hier steht Delta S durch Delta T, das ist aber nichts anderes als V, ähm, Weg durch Zeit. Ähm, und äh, ja, dann haben wir, guck mal weiter, äh, Roh v mal Vd, äh, da haben wir gesagt, das ist tatsächlich die äh, Stromdichte, der Rest bleibt erstmal einfach stehen und äh, äh, in der Form hätten wir jetzt also hier schon J mal E als wichtige Größen, die in P äh, auftauchen und äh, wir können aber natürlich einmal auch das Ohmsche Gesetz wieder einsetzen, können also E durch J ersetzen und hätten dann die Form 1 durch Kappa mal J 2 mal das Volumen. Ähm, um das Volumen äh, loszuwerden, ähm, machen wir daraus eine Verlustleistungsdichte. Das heißt, wir beziehen das auf das Volumen, machen den Limes Delta V gegen 0 und dann bleibt einfach nur übrig 1 durch Kappa mal J 2 beziehungsweise E mal J. Somit hätten wir auch eine lokale Aussage Aussage über die Verlustleistung und damit finden wir letztendlich auch das Julesche Gesetz für dünne Leiter wieder, nämlich P gleich R mal I Quadrat oder eben P gleich U mal I. Also solche Beziehungen, die Sie aus den Grundlagen kennen, finden wir auch hier wieder im Feldbild entsprechend wieder. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich dazu, dass wir einen Begriff nochmal einführen müssen, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist, den wir aber tatsächlich brauchen. Das ist die elektromotorische Kraft. Häufiger finden Sie tatsächlich den Begriff der Urspannung. Beides ist synonym zu verwenden und es ist auch sinnvoll, dass man beide Begriffe kennt, weil je nachdem welches Buch Sie reinschauen, finden Sie eben den einen oder den anderen. Ja, im stationären Fall schauen wir uns nochmal das Induktionsgesetz an. Das hat ja die einfache Form Rotation E gleich Null. Das ist das eine unserer Grundgleichungen der Elektrostatik, die wir ja auch hier im stationären Strömungsfeld weiter verwenden können. Und wenn wir jetzt weiterhin uns anschauen, dass wir das Ohmsche Gesetz haben, E gleich 1 durch Kappa mal J, dann könnten wir ja jetzt dieses E hier einsetzen in Rotation E gleich 0 und bekämen Rotation 1 durch Kappa mal J gleich 0. Und wenn ich das über den Satz von Stokes hochintegriere, wäre das nichts anderes als das Umlaufintegral über einen beliebigen geschlossenen Weg 1 durch Kappa j mal ds ist gleich 0. Stellen Sie sich das im Leiter vor. Wenn Sie also jetzt eine Leiterschleife haben, da ist ja j und ds tatsächlich immer gleich gerichtet. Ähm, und da ist ähm, ähm, eine solche Beziehung, dass das eben gleich Null sein soll, integral, im Umlauf integral gleich Null sein soll, nur dann einzuhalten, wenn jetzt tatsächlich auch ähm, die, Stromungs die, ähm, ähm, die Stromdichte gleich Null wäre. Äh, das ist natürlich ein bisschen komisch. Wir haben gerade uns gerade die ganze Zeit mit der Stromdichte äh, beschäftigt und jetzt soll sie wegen Rotation E gleich Null und dem Ohmschen Gesetz plötzlich Null sein. Das würde uns ja ziemlich zurückwerfen. Das heißt, letztendlich ist es so, wir haben noch irgendwas vergessen. Es ist so, dass eine stationäre Stromdichte J ungleich Null tatsächlich noch eine weitere Energiequelle äh, verlangt und zwar streng genommen eine nicht elektrische Energiequelle. Damit meine ich eine Quelle, die nichts mit dem E-Feld zu tun hat, das wir die ganze Zeit betrachtet haben. Also nichts mit diesem E-Feld hier aus dem Ohmschen Gesetz. Und ähm, und damit hätten wir dann zwei Kräfte letztendlich, nämlich einmal die elektrostatische Kraft, Q mal E. Da haben wir eben schon gesagt, die sorgt letztendlich dafür, dass J gleich konstant bleibt. Aber irgendwie muss es ja trotzdem erstmal sehr her irgendwo herkommen. Und zwar sorgt es dafür auch in extrem kurzer Zeit. Wir haben ja eben eine Zeit abgeschätzt. Zweitens brauchen wir aber dann eben tatsächlich, damit es überhaupt ein von Null verschiedenes J gibt, brauchen wir noch eine Quelle, ähm, Batterie, Fotozelle, Piezozelle, Pierzokristall, Induktion, äußeres Feld und so weiter und so fort, also irgendwas, was nicht mit unserem E-Feld zusammenhängt ähm, ähm, und äh, das kann konzentriert sein, das kann auch verteilt sein, wenn ich also eine Induktion habe, dann ist das eher ähm, etwas Verteiltes, eine Batterie wäre natürlich ähm, etwas Konzentriertes. Ähm, und immer wenn wir das haben, dann sprechen wir von einer eingeprägten elektrischen Feldstärke. Die eingeprägte elektrische Feldstärke ist also letztendlich das, was durch ähm, ähm, diese Quelle kommt und nichts mit, unserer elektrostatischen, ähm, äh, mit unserem elektrostatischen E-Feld zu tun hat ähm, und äh, für diese Eingeprägte äh, elektrische Feldstärke, da soll jetzt eben gelten, dass das Umlaufintegral EDS, das soll eine Spannung sein, äh, die ungleich Null ist. Und diese Spannung, die nennen wir elektromotorische Kraft. Oder eben auch Urspannung. An der Stelle merken Sie schon, dass der Begriff elektromotorische Kraft schon etwas älter ist. Heute käme man nicht mehr auf die Idee etwas Kraft zu nennen, wenn es keine Kraft ist. Es ist also eine Spannung von der Dimension her, von der physikalischen Dimension her. Trotzdem ist der Begriff etwas, das sich gehalten hat und den man deswegen auch kennen muss. Ja, und für die Stromdichte folgt dann eben, dass wir sie allgemein tatsächlich schreiben müssen als Überlagerung kappa mal e plus kappa mal eingeprägte Feldstärke. Außerhalb der Quelle ist es dann eben tatsächlich nur noch kappa mal e. Aber insgesamt wäre es eben dieser Ausdruck. Und damit ist dann auch das Umlaufintegral jds. Ähm, ähm, das kann ich ja dann aufteilen in zwei, Te zwei Teile und wegen Rotation E gleich 0 ist eben nur der eine Teil gleich 0, der andere bleibt uns erhalten, ähm, sodass das eben ein Kappa mal U ist und ähm, ähm, somit ähm, äh, ist das ungleich 0 und dieser scheinbare Widerspruch, den wir da oben haben, ist eben tatsächlich eliminiert. Und es ist ja auch vollkommen richtig, wenn wir keine Quelle haben, dann folgt ja tatsächlich j gleich 0. Wenn wir eine Quelle haben, dann ist das Umlaufintegral aber eben von 0 verschieden. Ja, ähm, achso übrigens, das ist äh, letztendlich nichts anderes als der kirchhoffsche Masch Maschensatz, kann man bei der ähm, äh, Gelegenheit ja auch mal erwähnen. Gut, schauen wir uns noch mal Zeiten an. Ähm, einerseits haben wir ja ähm, Max-Begleichung Divergenz E gleich äh, Rho V durch Epsilon 0. Äh, und das führt uns mit dem Ohmschen Gesetz zu Divergenz J gleich Kappa mal Rho V durch Epsilon 0, äh, was ungleich 0 äh, ist. Und andererseits haben wir aber die Stationarität Divergenz J gleich minus d v nach dt, Quantitätsgleichung. In unserem speziellen Fall soll das ja gleich 0 sein. Das heißt, einmal ist Divergenz j als 0 angenommen. Andererseits folgt aus der Max-Vergleichung Divergenz j ungleich 0. Ist das nicht schon wieder ein Widerspruch? Ja, aber einer, den wir auch im Rahmen des Modells wieder auflösen können. Was wir machen können, das ist ja beides Divergenz j. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, wenn wir die beiden Terme voneinander Subtrahieren, dann muss 0 rauskommen. Und wenn wir die beiden Terme voneinander subtrahieren, haben wir nichts anderes als eine Differentialgleichung für die ähm, ähm, Ladungsträgerdichte, genau in dieser Form. Äh, Punkt ist hier jetzt einfach die Zeitableitung, klar. Ähm, und die können wir natürlich sofort lösen. Die Lösung ist Rho v von t ist gleich Rho v 0 mal e hoch minus kappa durch epsilon 0 mal t. Das heißt, das fällt exponentiell ab mit einer Zeitkonstante, die hier vorne durch diesen Vorfaktor gegeben ist. Und ähm, diese, diese Zeitkonstante, die können wir natürlich problemlos einfach mal ausrechnen. Wir machen es einfach mal für Kupfer. Kupfer ist ein beliebtes Leitermaterial, also warum nicht für Kupfer? Kupfer hat eine Leitfähigkeit von 58 mal 1006 Siemens pro Meter. Epsilon 0 kennen wir sowieso. Ähm, und damit gibt es eine Zeitkonstante. Die, die, Zeit, die uns ein Maß gibt, wie schnell dauert das eigentlich, bis wir einen Gleichgewichtszustand erreicht haben. Und für Kupfer ist diese Zeitkonstante eben 1,5 mal 10 hoch minus 19 Sekunden. Das heißt, wenn ein paar Mal diese Zeitkonstante verstrichen ist, können Sie davon ausgehen, das Ganze ist relaxiert und damit hat sich auch dieser Widerspruch dann aufgelöst. Dann ist tatsächlich ähm, die Divergenz j gleich 0, obwohl die Max-Begleichung eingehalten ist. Und das geht so schnell, dass wir es im Rahmen dieses Modells. Modells, was wir haben. Stationäres elektrisches Strömungsfeld ist eben nur ein Modell. Im Rahmen dieses Modells gilt es. Sie hätten erst Probleme, wenn Sie sich das Ganze auf Zeitskalen anschauen, die in der Größenordnung liegen. Das machen wir aber nicht. Ja, und damit können wir letztendlich auch schon äh, ups, damit können wir äh, letztendlich auch schon äh, mal das Ganze gegenüberstellen. Ähm, äh, Im Vergleich mit der Elektrostatik. Ähm, ähm, herstellen und Sie haben hier die ganzen Gleichungen, die Sie aus der Elektrostatik ähm, kennen und Sie sehen sofort, ähm, wenn Sie hier durchgehen, dass wir im Prinzip ähm, eins zu eins zu jeder Gleichung ein entsprechendes Äquivalent ähm, bringen können. Übrigens diese Brechungsformeln, die äh, stammen natürlich direkt aus den, äh, den Stetigkeitsbedingungen. Ähm, die haben wir vorher noch nicht so explizit hingeschrieben. Und die Winkel, die hier auftauchen, sind jeweils die Winkel zum Lot, also zum Flächennormal. Der Winkel zum Flächennormal, das sind diese Alpha 1 und Alpha 2. Aber Sie sehen, dass Sie zu jeder Gleichung auf der, in der Elektrostatik ein vollkommenes, eine vollkommen analoge Gleichung eben im stationären elektrischen Strömungsfeld finden. Und das heißt eben nichts anderes, und das steht hier unten nochmal, die Lösungsmethoden können übernommen werden. Ja, und das ist natürlich... Ähm, ähm, sehr schön, weil wenn wir die Lösungsmethoden übernehmen können, dann wissen wir, wir sind an der Stelle tatsächlich auch mit dem stationären elektrischen Strömungsfeld fertig. Wir haben es vollständig eingeführt und wir wissen auch, wie wir damit rechnen und damit hätten wir dieses kleine Zwischenkapitel auch abgeschlossen. Ja, Dann bleibt mir nur mir, äh, mich bei Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich verweise auf die Webseite